Mach dein Ding! Nimm mit PropWest Select deine Anlage selbst in die Hand und lege schon ab 500 Euro in hochwertige Immobilien an. Einfach registrieren, aus unserem breiten Angebot deine Wunschimmobilie auswählen und anlegen. Professionelle Asset-Management-Teams kümmern sich um die Verwaltung und eine nachhaltige Weiterentwicklung der Objekte. Mit deinen Anteilen erhältst du eine laufende Auszahlung aus den Mietüberschüssen und partizipierst zusätzlich an der Wertsteigerung. Du entscheidest, ob du dir die Rendite auszahlen lässt oder direkt wieder anlegen möchtest. Baue dein eigenes Immobilienportfolio auf und behalte die Entwicklung deiner Anlage immer im Blick. Die Anteile kannst du jederzeit auf unserem Handelsplatz zum Verkauf anbieten. So bleibst du voll flexibel und immer flüssig. Worauf wartest du? Die Nummer 1 Geldanlage in Immobilien. PropVest. Be part of it.